Wenn ihr zum Charity-Projekt Marionette keine Informationen mehr verpassen wollt, dann klickt euch rein und folgt uns auf YouTube oder auf unserem Instagram-Channel. Hier bekommt ihr alle Informationen und seid immer up to date rund ums Charity-Projekt Marionette.